Das sind die Helmuts, die eine große Rolle spielen in dem Angebot, was ich jetzt vorstellen möchte. Team at Work, der Online-Kurs für Ausbilderinnen und Ausbilder zur individuellen Förderung von ähm, jungen Geflüchteten, entwickelt von Bildung und Begabung, dem Talentförderzentrum des Bundes, unterstützt vom Industriekonzern Evonik. Warum haben wir dieses Angebot gemacht? Ausbilderinnen und Ausbilder brauchen, genauso wie andere Bildungspraktika, interkulturelles Förderwissen, um Jugendliche in der Ausbildung mit Fluchthintergrund gut zu begleiten, Potenziale zu erkennen, Stärken zu identifizieren. Bildung und Begabung äh, nimmt sich als Talentförderzentrum der Potenzialentwicklung von Kindern und Jugendlichen an, egal äh, welche Herkunft und welchen Hintergrund sie haben, und hat mit Team at Work die Talentförderung in der beruflichen Ausbildung verankert. Wie haben wir das gemacht? Zunächst haben wir eine Unternehmensabfrage gestartet, um die ähm, wichtigen Fragen, Themen in der Arbeit, in der Ausbildung mit geflüchteten jungen Menschen zu identifizieren. Diese zehn Fragen, die wir identifiziert haben, auf die haben wir Antworten entwickelt. Und zwar mit den Beteiligten, das heißt ähm, Auszubildende mit Fluchthintergrund ihre Ausbilderinnen und andere Expertinnen und Experten, die fördern, geben Antworten auf genau diese Fragen, die sich im Ausbildungskontext auftun. Wie genau sieht das aus? Hier kommt wieder, kommen wieder Helmuts ins Spiel. Wir haben zehn Fragen und zehn Antworten. Jede Antwort beginnt mit einem Video in dem die Expertinnen und Experten ähm, ja, Rede und Antwort stehen. Eine erste Antwort auf die Frage geben, die Helmuts tun das teilweise auch. und ähm diese Antworten im Video werden unterstützt durch weiterführende Hinweise, Tipps von Expertinnen und Experten, Anregungen, was kann man machen, also wirklich Praxisanregungen und natürlich aber auch Links zu weiterführenden Angeboten, ähm, was kann man sich noch an Unterstützungswissen dazu holen, was könnte noch interessant sein. Es gibt so viele Angebote und äh, da wird einfach verlinkt, damit man von diesem Wissen auch, ähm, ja, dass man es nutzen kann. Dieser Kurs, den wir gemacht haben, der ist fertig, den können alle nutzen. Er ist branchenübergreifend, ähm, er ist natürlich kostenlos, er kann geteilt werden und die Erfahrungen zeigen und die Rückmeldungen zeigen, er wird nicht nur von Ausbilderinnen und Ausbildern genutzt, sondern auch von anderen Menschen, die mit Jugendlichen, mit Migrations- oder Fluchthintergrund arbeiten und ähm, ja, er bietet ad hoc Hilfe, Unterstützung, Informationen und hier habe ich noch mal kurz die zehn Fragen, die, ähm, auf die dieser Kurs Antworten gibt, für Sie zusammengestellt. Wenn Sie wissen wollen, wie das Angebot aussieht, dann klicken Sie den Link und probieren es aus. Es hat auch einen großen Unterhaltungswert. Vielen Dank.